Und so jemand wie mich gibt es 34 Mal von der Nordseeküste bis zu den Alpen. Ich habe gehört, dass ihr wächst. Es gibt die Strategie Starke Schiene und unter der steht auch, dass ihr 100.000 KollegInnen in den nächsten Jahren einstellen wollt. Was denkst du, Wer passt zu euch? Du passt zu uns, wenn du eine Macherin bist, wenn du Spaß an vielfältigen technischen Themen hast und den Mut hast, nötige Dinge zu werden. Wenn du denkst, das könnte ein Match sein für dich, dann trau dich und bewirb dich und lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Starke Schiene Wirklichkeit wird und die auch noch gleichzeitig möglichst weiblich.